freut mich natürlich außerordentlich, dass der Bundesrat einverstanden ist, Überlegungen zur Rolle des Staates bei der digitalen Weiterentwicklung der politischen Partizipation auf Bundesebene zu machen. Ich kann auch gut damit leben, dass mein Anliegen zusammen mit dem von Kollege Hausermann behandelt wird und gestatten Sie mir trotz allem noch zwei, drei Gedanken anzuführen, um diesen Auftrag etwas genauer zu fassen. Während das Anliegen von Kollege Hausermann, die Vereinfachung in kommunikativen Austausch zwischen Bürger und Verwaltung bezüglich Vernehmlassungen anstrebt, sehe ich mein Anliegen durchaus etwas breiter. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass politisches Engagement die Bürgerinnen und Bürger ja nicht selbstverständlich ist. Die einen empfinden den Staat als bürokratisches Monster, das ein Eigenleben führt und deshalb für Bürgerinnen und Bürger nur schwer zugänglich ist. Andere sagen zynisch, der Staat mache doch, was er wolle. Da hätte es gar keinen Sinn, sich zu engagieren. Und wiederum andere sind weitgehend zufrieden mit dem Gang der Dinge und kümmern sich deshalb nicht um staatliche Angelegenheiten. Und damit gibt es noch die, die sich weder politisch noch gesellschaftlich engagieren, weil Individualismus und Genuss ihr Leben bestimmen. Das zeigt sich insbesondere in der Deutlichkeit, wenn es um Menschen geht, die für politische Arbeit in Gemeinden und Parteien versucht werden zu mobilisieren. Ich sage nicht, dass man bekannte Formen wie zum Beispiel die Teilnahme an der Politik, abschaffen sollte. Aber ich denke, man sollte sie ergänzen. Und dafür sollte man auch Möglichkeiten nutzen, welche uns die Technologie heute bereitet. An verschiedenen Orten auf dieser Welt werden digitale Instrumente entwickelt, die eine bessere politische Partizipation der Menschen ermöglichen. Eine Partizipation, die über die eigenen Kommunikation hinausgeht. Sie können in Paris die Bürger z.B. am Budget der Stadt online mitwirken. In Island wurde die neue Verfassung von Bürgerinnen und Bürgern durch einen Prozess geschrieben, der stark auf eine Online-Plattform setzte. Und in Frankreich werden Gesetze von den Parlamentariern zusammen mit Bürgern geschrieben. Auch dies scheint mit den entsprechenden Online-Plattformen heute also möglich zu sein. Und diesbezüglich bitte ich also bei der Ausarbeitung und der Umsetzung meines Postulates, dies zu berücksichtigen und nicht einfach nur auf Kommunikation zu gehen, sondern die Möglichkeiten, die die heutige digitale Welt auch bietet, zu nützen. Ich danke, Herr Bundeskanzler, wenn Sie dies mitnehmen und Ihnen, geschätzte Damen und Herren, wenn Sie keinen Gegenantrag stellen. Danke